Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon schwer Ein Moment, das ist nicht Pokémon Schwert. Ähm, Spiel fortsetzen. Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir die Kampfarena-Leiterin Seida erledigt und jetzt stehen wir hier im Pokémon Schild vor der vierten Arena. Ja, ähm, Pokémon Schild hat hier unter einige Änderungen zum Beispiel die Arena leiter und ich habe mir gedacht, da ich sowieso ja off screen dieses Spiel mitspiele, habe ich mir gedacht, ich tu mal hier ähm, bis zu diesem Zeitpunkt spielen. Und ich habe ja wir stellen uns jetzt heute mal der Geister, und ja, das ist eine Geister und ja wie ihr sehen könnt weiblicher charakter habe ich mir gemacht weil ja warum soll ich mir zwei männliche machen ne? und ja ich zeige euch mal ganz kurz mein team wie jetzt hier aussieht ich habe den Wasserstarter genommen und ja so sieht der Wasserstarter aus ich glaube den haben aber auch schon ein schwert gesehen die entwicklung davon ich werde wahrscheinlich noch einen sonderbogen geben dass der sich hoffentlich noch jetzt entwickelt damit wir auch die dritte entwicklung davon sehen welche ich auch gerne mal sehen möchte so das hier ist die entwicklung von Voldi und ja die sieht ein bisschen besser aus als ich das eingeschätzt hätte also weiß nicht ich habe gedacht da wird wieder zu so einem fetten teil wie in schwarz und weiß wie heißt das noch mal äh, bis ja sieht aber überraschend cool aus also ja kann man ja mal machen ne? so dann habe ich hier diesen feuerkäfer was auch kaputt als letztes pokémon bin ich auch relativ zufrieden mit. Ist glaube ich das stärkste Pokémon im Moment in meinem Team. Also ja, dann habe ich dieses, ähm, ja, weiß nicht, Sade-Pokémon nehme ich mal an, mitgenommen. Und ja, das hat irgendwie ein Item namens Zucker-Erdbeere und ich weiß jetzt nicht, was genau das macht, aber es hat irgendwie, weiß nicht, so einen Effekt mit diesem Teil. Also, nicht, ich tue mal, ich kann irgendwie nicht die, Dings davon zeigen. Ne? Beschreibung, wenn ich das nicht ausgerüstet habe. Äh, wo ist es? Hier. Äh, Zuckerwerk im Form einer Erdbeere. Gibt man jetzt Zucker mit tag geht sich vor Freude im Kreis. Ja, also, ja, weiß ich nicht. <lacht> habe ich mal gegeben. Und natürlich habe ich äh, Punita in der gala form als Teamglied. Was ich erst in diesen einen Wald hier rechts von dieser Stadt. Erstmal fangen konnte und ja, das Problem ist, das ist mir irgendwie noch gar nicht aufgefallen. Und ich sollte dem Ding mal ein äh, Item geben, was mir gar nicht aufgefallen ist. Das letzte Mal, als ich ja irgendwie ähm, versucht habe, diese T-Kasse, diese t Teekasse, diese T-Kanne zu fangen, im, äh, im Pokémon Schwert, hm. Nehmen wir das hier. Da stand irgendwie sowas wie, du kannst diesen Pokéball nicht werfen oder so, oder es kann nicht gefangen werden. Das liegt daran, weil, ich da muss ich mal Liga-Karte zeigen. Und ja, mehr ja, so ist, <lacht> übrigens die Pose und so. Du kannst Pokémon bis Level 35 fangen. Also ja, das Viech war, glaube ich, Level 36. Deswegen konnte ich das nicht fangen. Und ja, das war irgendwie die Erklärung dafür, dass ich das Pokémon nicht fangen konnte beim letzten Mal. Mit den Ohren, dann erhöht sich halt der Level mit pokémon die man fangen kann ähm, ja weil ich dir geben wir jetzt noch sondern Aquatis, aquat ist weil nicht so eine anspielung an igni aus äh, pokémon schwert habe ich auch eben aqua genannt wenn ich den Pflanzenstarter genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwas äh, terra mäßiges genommen oder so wächst weil weiß ich erst habe ich das ding rex genannt aber das war mir zu mainstream da habe ich halt volt und rex verbunden und wächst Scorch, mir ist nichts anderes eingefallen. Sugar, weil das Ding ist süß Und Glimmer. Und ja, natürlich ist das eine My Little Pony-Anspielung von, äh, basierend auf den Charakter Starlight Glimmer. Welcher so ähnlich aussieht wie dieses Pokémon. Und ja. Ähm, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal in die Arena rein. Auf vorher sollte ich vielleicht mal die Liga-Karte auch zeigen. Ich habe ja natürlich eine andere Liga-Karte bekommen von dem Arena-Leiter. Und zwar, er sieht interessant aus das war hier Neo. da ist der gegen den wir uns stellen müssen dieser geheimnisvolle leiter ist noch sehr jung er nimmt seine maske niemals vor anderen menschen ab und für den fall dass er sie irgendwann verliert hätte er noch mehr als 100 weitere masken mit dem gleichen design breit in einem interview gab er an im alter von vier jahren bei einem unfall gerade so mit dem Leben von gekommen zu sein und seitdem verstorbene Geister pokémon sehen zu können doch das stimmt bleibt ein rätsel und ja ich weiß gar nicht. Ist die gleiche Nummer, die seite hatte? 291. Ich weiß halt gar nicht. Und ja, jedenfalls. Mehr Änderungen gab es bisher noch nicht, glaube ich. Naja, bis auf die Pokémon, ich fangen konnte. Ich kann keinen Porenta in diesem Spiel fangen, sondern nur Polita. Und ja, ich glaube, hin und wieder gab es noch andere Änderungen, aber so drastische Sachen sind mir noch nicht eingefallen. So, den lese sich jetzt nicht vor. Der müsste ja umgeändert sein. Im Vergleich zu Schwert. welcher der letzte part sein sollte den ihr vorher ja angeschaut haben solltet äh, vielleicht aber team auswechseln das kennen wir schon ja okay die sind umgeändert nehme ich mal an. also ja hoch einer arena challenger willst du witzig an unserer arena challenge versuchen ja warum klingst du so nervös okay dann äh, dann zieht doch bitte die Umkleidekabine kabine gleich äh, dort drüben deine uniform an und ja sollte vielleicht mein Starter das Sonnenbaum geben. Ich hoffe, der entwickelt sich auch, Level von weiß. Ich wir werden dann so weit Nummer 200. Okay, mal gucken, wie das hier abläuft. Die Kampfarena war jetzt nicht so schwierig im Pokémon Schwert im letzten Part. Und ja, mal gucken, wie das hier so abläuft. Ach, jetzt sogar genau das gleiche Dingen. Ich habe jetzt irgendwie anderes erwartet. Wenn ich ehrlich bin. möchte gleich dir kurz die Regeln der hiesigen arena mission die mission von passberg ist der reinste vergnügen das rein zu Na, zumindest zumindest sie inspiriert von einem vergnügungspakt die regeln sind ganz einfach du steigst in diese tasse ein und versuchst sie zum ziel zu steuern da musst du allerdings allen möglichen hindernissen ausweichen bla bla bla bla bla kontroll in uhrzeigersinn das wissen wir alles hat haben wir im letzten part guckt und ja dann sagen wir ich müsste ja auch nicht einen Sonderbonbon haben ne? Habe noch nie eins benutzt hier in dem spiel also müsste ich theoretisch eins habe Ich werde ja wohl gegenüber, werde ja wohl über eins irgendwie gestolpert sein. So, ich kann übrigens nichts mit meinen Steinen entwickeln. Also irgendwie komisch. Äh, ich finde halt irgendwie komisch, weil Ponita ist schon Level 35. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann sich Ponitas äh, entwickeln da. Ja, das ist ganz schön spät. Das heißt, selbst wenn sich das jetzt so auf Level 36 oder so entwickelt, dann hat man irgendwie ein Level, in dem hat ein Ponita ist und danach ist ein Galoppa. Das finde ich ein bisschen Dämlich muss ich ganz ehrlich sagen, so Aber erst einmal hoffen wir, dass du dich jetzt entwickelt, so wie mein Feuerstarter auf Und weiß ich, jawohl, dann sehe ich auch zum ersten Mal wieder Wasserstarter seine was dritten Entwicklungsstufe aussieht. Okay, <lacht> was in das Ding sieht merkwürdig aus ist rein Wasser. Die Wasserschüsse aus seinen Fingern erreichen Geschwindigkeiten von bis zu Mag 3. Mit seinem Nickhaut erkennt Sch er Schwachpunkte des Gegners. Das ist auch so eine persönliche, ja, Präzisionsschuss. Das ist auch so eine persönliche Attacke. Ist Unabhängig von Fähigkeit oder Attacken, die angefühle auf sich ziehen. Okay. er klingt jetzt nicht so dolle. Äh ja noch das okay dann kommen wir mal vielleicht bringt es ja klar ich habe nicht so schlechte karten in dieser arena habe ich so ein gefühl weil ich glaube irgendwie die hälfte meines teams kann alle unlichtattacken einsetzen also ja schauen wir mal so, wir müssen jetzt wieder das machen so wie im letzten part und ich sage jetzt einfach der letzte part das wird jetzt weil nicht part 24 ist das hier, ne? Das ist jetzt der 24-Part, auch wenn das theoretisch der erste Part und Pokémon Schild ist auf diesem Kanal, aber ja. weiß nicht. Und ich werde wahrscheinlich Pokémon Schwert immer noch als Titel anzeigen, so, aber ja. Äh, warte mal, wer hat noch mal? Du hast Glücksrauch. Ich weiß nicht, wie ich da mit dem Titel machen soll. Ich überlege mir noch was. Hi. Du heißt auch Daniel zu viel der täter zu gedreht und den Arena-Changer schleift wird umher. Irenes, is ist... Irene wat? What? was Keine Ahnung. Das heißt... Arena... Arena-Trainer Daniel ist nur... Schwert-exklusiv. Und nur in der Arena. Das heißt, wenn ich mit dem mal irgendwann sprechen wollen würde... Ich kann nie mehr mit dem reden, weil ich wahrscheinlich nie mehr in die Arena rein kann. Ne? Also, ich kann irgendwie irgendwann mal Revenge machen mit denen. So ja. Der Teil ist ganz schön stark. Also, und ja, natürlich habe ich komplett andere Pokémon als ein Schwert, wenn das noch nicht offensichtlich war. Und ja. Hin und wieder, wo ich da so ein bisschen gespoilert bei der Entwicklung, also bei Voldi eigentlich nur und vom Wasserstarter, aber jetzt wollte ich noch nicht ich weiß auch noch nicht was mein 6 team teammitglied sein wird aber schauen und ja das ist nicht gerade sehr schwierig hier in alle pflanzen pokémon und ich habe zufällig ein feuer pokémon an erster stelle gebracht allerdings nur weil der glücksrauch hatte ich habe jetzt nicht gewusst hat der die pflanzengeist pokémon einsetzt also könnte man meinen verloren es fehlt mein lebensgeister davon haben wir gut arena challenger dein geist ist nicht an dieser welt gebunden sondern schwerlos und frei also flieg hoch hinaus flieg hoch hinaus so erst einmal hier wieder aber ich kann auch mit dem rechten wenn ich beide mache oh gott ja okay die hände hier sind anders aber ich habe mir doch schon so eine ganz komplett andere arena irgendwie vorgestellt irgendwie man schon irgendwie weil ich eine andere edition hier holt oder so oder ein bisschen mehr lohnen aber es gibt auch andere pokémon so ist jetzt nicht so als hätte pokémon das jetzt nicht schon immer gemacht also nicht das ist ja schon mehr oder weniger luxus würde ich sagen die arena wesens anders ist links und rechts um so dreht dein kreis sich viel die wirbel wirbel flink im kreise drehe ich drehe ich mich auf deine weise Boah. ja alter so viel fertig aus wesentlich normaler name jo, wat? was hat denn Corasan mit Geisttyp. Okay, ich habe schon gewundert, warum Corasan, kurs und Corasan kurs und ist doch Wasser oder Wasserstein, glaube ich. Okay, cool. Das Ding sieht irgendwie creepy aus, so wie es sich bewegt. Also gar nicht. manchmal aber Käfer auch effektiv gegen Geist? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass das irgendwie weil nicht Stein ist, also ne nicht, wenn der metal Mario. Oh Gott, ich bin tot. Okay, ich bin überrascht, dass ich das überlebt habe, weil Steinattacken gegen Feuerkäfer das ist sehr böse. Ach ja, außer habe aber schon gewohnt, warum Habe ich nicht mehr Dings eingesetzt? Ein Flammrad, Step, keine Ahnung, würde jetzt nicht nur hier mit mit dem ja durch also ich werde schon hat jemand anders anderen teammitglieder ihr seht so diese niederlage habe ich mich daran erinnert dass der arena eine maske trägt so okay würde ja gerne einen Blick unter seine Maske geben, wie er wohl aussieht. Tja. Also wie so ein Scheigey irgendwie. haben auch solche Masken auf, ne? Ist bestimmt ein Keine Ahnung, aber auch in diesem ziehen wo man die ganzen arena -leiter gesehen hat. Irgendwie voll creepy am Laufen. Irgendwie... an ich muss jetzt mal darunter. Weil er hat schon so ein bisschen herausgestochen unter den Arena-Leiter. So, dann gibt es, glaube ich, noch einen arena leiter der anders ist hier ich glaube der ersetzt irgendwie den stein arena leiter aus Pokémon schwert nämlich keine ahnung habe der wie viel der arena leiter das ist naja also von pokémon schild wird es definitiv mindestens noch ein paar geben irgendwann so Good so also dummer hat gar nicht Fee effektiv gegen geist wird ja sein also du willst über die schwäche von geister pokémon bescheid wissen nee. aber ich habe viele unlicht attacken also falls der Arenaleiter genau hier die ganzen nebula apollo und genga pokémon hat dann habe ich mit meinem pony hier auch gute chancen so sogar also mein homo kehl ist nicht sehr stark also also nicht Ach nee, das ding ist auch oh gott Aber da wird nicht gut ausgehen weil man dazu zweite gibt es ne? Ne. Das heißt, das ist nicht effektiv ja okay jetzt haben wir ein problem so bitter groß hat verwirrt gegner mehr kann ich jetzt hier wirklich nicht machen gar nicht fliehen leider Ja, ich muss jetzt hoffen dass bitte kurz irgendwie er was macht kurz halt mich wieder hoch, aber ich kann das nur zehnmal benutzen, also wäre es sehr toll, wenn ne, das verwirrung irgendwie ja so ein bisschen was abziehen würde, aber da war ich bisher noch nicht sehr die Glück war irgendwie noch nicht so auf meine Seite so in Sachen verwirrung in diesem Spiel also ja dann hält es immer nur so eine Runde auch nicht so ja Sugar hat ist ein sehr defensives Pokémon, also wenn ich irgendwas mit dem Teil erledige, das ist, das ist wie Flora im Schwert am Anfang. Also viel defensiv, aber wenig Angriff. Und ich weiß nicht, wann sich der Teil entwickelt, ja, wie sich der Teil entwickelt. Ich hoffe, diese diese Erdbeere, den ich dem Teil irgendwie geben habe wird irgendwie helfen so oh gott ich habe noch nicht mal viele tränke oder so. so ich hoffe mit hilfe von verwirrung kriegt das ding irgendwie down wäre sehr gut aber nee. so läuft das halt irgendwie die ganze zeit aber ich weiß nicht irgendwie verwirrung bringt irgendwie nicht in dem spiel jedenfalls nicht wenn ich es einsetze gegen gegner muss kommen nee. okay wieso irgendwie wenn ich irgendwie ist die angie in diesem spiel nicht auf meiner seite und es ist aber wieder nicht verwirrt. also hat Verwirrung gar nichts gemacht und wirklich gar nichts gemacht. ich habe einen zu verschwenden um verwirrung auszulösen und danach so wächst kommt mal verwirrung einmal und zu ne? und dann er hat auch nicht mal irgendwie schaden gemacht. Hier frisst das ja, und wächst hat irgendwie spezielle Fähigkeit, dass bis an mehr Schaden machen. Also, ja, nicht schlecht. Knirscher, das ist irgendwie perfekt. Gerade okay, gut, aber gut. Oh, du hast noch eins seppoli zeig zeig mal schön das pokémon sieht echt cool aus muss ich sagen hat was das als gibt ursprünglich gedacht wenn die wechselwirkung zwischen den typen kennt ist im kampf natürlich klar im vorteil nur deswegen hast du gewonnen alter maul da du gewinnst, ist es egal, ob du die Schwachstelle des Gegners auch dazu oder nicht so Und natürlich wieder am Beleber einsetzen. Zum Glück habe ich irgendwie so viele hier muss ich irgendwie noch nicht so viel eingesetzt haben. Jetzt die Tränke ein, wie super trinke, welche im Kampf brauchen. Ne. Good. So dann gucken wir mal also für datei wird nicht viel reißen können deswegen packen wir an erste stelle rein ins erste pokémon naja oh die beste Strategie wäre ja, eigentlich gesagt erstmal alle zu erledigen, dann ähm ja, was soll's? So alle zu erledigen erstmal, dann äh, zu warten, bis er sein letztes rausholt, das deiner maximiert und ja, danach sind eigentlich viel einfacher, weil unser weg aus der Dünne maximierung und ja, ich bin Neo. Fangen wir an. Also alles am Schaden. alter neo fordert dich heraus. Du cool zu sein. Makabaya. Okay. ist kein Alkohol oder so, das ist schon mal gut. Das, ist das. ich ein bisschen mal reißen kann, vielleicht mit sugar Da die sache mit dem angriff ist auch immer der haut meistens immer daneben weil irgendwie noch 75 prozent hat zu treffen chance ich weiß gar nicht warum ich einsetzen wie funktioniert verwirrung nie zu meinen gunsten aus irgendeinem grund bin ich schneller das wundert mich ehrlich gesagt naja wie ihr sehen könnt mit naja ah weil ich da den schwert das ist mir dem schwert auch schon begegnet aber ja das Ding kann irgendwie fähigkeiten tauschen wieder nee. an warum funktioniert das nicht ich verstehe das nicht das ist ja wahrscheinlich wieder aus verwirrung raus und er hat wieder nichts gemacht er kotzt mich echt an ich tue einzug darauf verschwinden verwirrung überhaupt einzusetzen und dann bringt das noch nicht mal was mal irgendwas versteht nicht Komm, danke. Das ist triftig. So, jetzt bitte hau dich einmal selber. selbst wird noch keiner sich mal selber hauen. Bei was vier, fünf Versuchen ist ja Boah. Hey. Das ist irgendwie nicht normal. Ne? Ich wusch, ich wäre jetzt zu dem Zeitpunkt schon drei, vier Mal getroffen worden. Und die kommt irgendwie. Ich geh jetzt mal durch. Hier ist eins normal bisher. Ja. Ey, das gibt's jetzt nicht. Diese Erdspiel. Ich wollte einer jetzt nicht sagen, dass ich schlecht bin. Ne? Versuche ja strategisch zu kämpfen. Und das Spiel macht einfach ANG. Ich tue den Typen jetzt voll screw. Ne? Ja. So auch blöde an Pokémon ist wird die bis hat nur zehn benutzungen ist das ding irgendwie mehr oder weniger nutzlos also ich hoffe das ding entwickelt sich irgendwann wird dadurch besser so wir haben es geschafft ein viel zu erledigen also auch mal aber ja so ungefähr laufen alle kämpfe mit diesem pokémon ab und mimik mal Update, das ding so bitte ich kann sowieso nicht mehr dings einsetzen das war's. ja wow bist du nicht so irgendwie elektro weil du so ein pikachu kostüm anders obwohl wächst es ganz schön schnell also wenn er irgendwas deiner maximiert dann das ding wahrscheinlich schneller dann machen wir erstmal dich und ich setze okay bis ein bis schneller als ich ehrlich da wir sind nicht so stark was Kostüm hat die attacke abgewehrt Okay, das gar nicht, kommt das Ding aus Sonne und Mond. nicht so weit gespielt, um das Ding zu begegnen, glaube ich. weil nee, ich glaube, schon aus X und Y. Ne? So, ist sowieso nicht effektiv. Also komm her, Klammerad. Ja, immer ich das Ding schneller ist als ich. So, ich kriege auch noch down. So machst du jetzt einen Volltreffer. Ja, das hat Okay, das ist halt noch sehr ausgeglichen. Lass mich raten. Ich glaube, ich weiß, was du als letztes hast. Was? gorgas Was? Okay, ich bin schneller. Oh, da war stark. Anti ab und, und wir sind tot. Vielleicht so, nehmen wir mal, an, du bist zur Hälfte Stein. Ne? Hoffe ich, zu Stein Gift oder irgendwie so was. Dann kommen wir ja Aquatis. Ding sieht so merkwürdig aus. So, Präzisionsschuss. Mal gucken, wie das aussieht. Okay. Schon nicht effektiv. Okay, das Ding hat irgendwie eine Entwicklung hier. Im Gawa. Gut. Mein letztes Pokémon ist ganz allein. Wie traurig, wie ein beängstigend Ich wusste es sei da hatte Mai. Habe ich mir irgendwie so gedacht so warte mal tag vor der kp kaffee schon zu ja nehme ich mal sehr stark an dass du hast machst also wenn da deiner, deiner max tauche alles in dunkelheit ja du siehst bestimmt jetzt auch anders aus Okay, ich fresse aller welten oder was ich jetzt so ich muss als erster ankommen ne? ja boom, boom boom wow deiner gift ja. okay habe ich sogar überlegt oh gott das ist nicht gut tiefschlag Bonk. es blockiert okay gut ist ich kann nicht wirklich verlieren weil solange ich Aquatis ist wieder belebe irgendwann und wieder tiefschlag einsetze müsste das eigentlich klappen so hier ist mein pony das gerade zum ersten mal ein gerade der blöde ist das ding wird gleich so was von kaputt gehen ob sie strahlen, äh, ja, ist weg oder auch nicht? Jetzt kommt das kleine Pony und macht dieses riesen Gänger Platz. Pass auf, oh. <lacht> sehr gut. Wollte ich der erste Kampf mit dem Teil direkt Arena geplättet? Sehr gut. Ja, sind entwickelt sich da oder was? Ja. Pass auf. So stark bist du also. verschreckt wäre mir fast meine Maske runtergerutscht. Ist ich eine scheiße Maske. Wow, du bist zu so stark für mich. Hier, der Geisterorden. Und man hat auch gemacht, mach weiter so, fast sich sehr kurz der Typ herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Neo Danilo. Seine Leistung erreicht dir diese Themen. Bitte schön, würde man macht das überhaupt? Ja, bei der andere ist hier beschränkt. Äh, für... ah, okay, dann necken eine unserer uniform Gut. Den Geister und hast du dir verliebt. Nur weiter so, Daniel. So. Und ja. Das war's dann für diesen Part. Einer von wenigen Parts, in dem ich mal Pokémon-Schild irgendwie ja mal hochlade. Und ja. Ich weiß ja, dass wenn ich jetzt hier rausgehe, dass direkt äh, wieder eine Katze kommt Dank Pokémon-Schwert. Also ja. Werde ich mal... Also nicht hier Schon Schnitt machen und zwar nicht das Zeug mal kurz auf Screen machen, wenn da wirklich irgendeine Änderung ist, dann melde ich mich vielleicht noch mal wieder. Aber ansonsten würde ich sagen, wir treffen uns dann beim nächsten Arena-Leiter, wenn dieser anders ist, welcher auch immer das ist. Und ja, den sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Ball gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein bei Pokémon Schwert. Ciao.